Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich wollte eigentlich diese Ansage gar nicht machen, aber ich mache sie doch. Ihr kriegt gleich nochmal eine Ansage, was hier passiert. Aber ich möchte euch nur eins zu diesem Video sagen. Der erste Döner der Welt und diese Räumlichkeiten, der kriegt sie im Video mit und kriegt das Feeling mit. Und ich habe das echt versucht, gut zu verpacken, dass ihr auch die Atmosphäre mitkriegt. Hier schwebt irgendwas in der Luft. Hier ist, als wäre ein Geist hier oder so. Oder Tausendgeister fesselt ist irgendwie gehen diese räumlichkeiten ganz tief in mich rein so und ich wünsche euch ganz viel spaß beim video und es kommt natürlich auch der älteste dünner der welt ist kenner der sich gewaschen hat auf euch zu kriegt ihr alles zu sehen den spieß und so weiter bleibt dran jetzt geht's los im video und leute denkt an den kommentar auch knallt mir noch schönes kommentar noch mal rein und nächsten mission in türkei sonst wo ihr wisst ich bin inzwischen am start und der gutschein ist auch am start wir sind in bursa in der türkei dunkel geworden inzwischen weil viel los war heute viel passiert wir werden den ersten Döner der welt testen hier bursa generell ich wollte mir von den sag ich mal Tourgeizen so gesagt, ist die Stadt, wo Iskender herkommt. Wo Iskender groß geworden ist, der Urvater des Iskenders. Und den werden wir natürlich auch testen, aber den ersten Döner der Welt. Da, wo wir gleich reingehen, und da kommt der Ursprung, den wir alle lieben. Das, was wir feiern, was wir gerne jeden Tag essen würden, Döner, kommt hierher. Und den werden wir jetzt testen. Ich sag's so, ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, warum, ich bin echt aufgeregt. Und ein bisschen Angst, weil es schon spät ist, hat nur noch anderthalb Stunden auf. Ging aber nicht vor heute, konnte nicht früher hin. Aber ich habe so ein richtiges Kribbeln innen drin. Puh. Ich glaube, hier geht's rein. Ich hoffe, ja. Hier sieht's gut aus. Autopark. Park, Iskander, Effendi, Honnagen, der Urvater. Puh, Scheiße, Mann. Ich fühle mich so komisch gerade. Jetzt krieg ich Gänsehaut. Oh, ja, Mann. Es wird noch gegessen. Es sind Leute da. Ich habe echt Angst gehabt irgendwie zu. Ich bin hier dreieinhalb Stunden noch mal hin, was eigentlich zwei Stunden dauert, aber verkehrt in Istanbul. Schlimm. Ein Glück. Da geht's rein, Leute. Da geht's rein. Zum ersten Döner der Welt, Mann. Das ist, dass ich das erleben darf, ich danke euch, Leute, Mann. Lasst gerne den Daumen oben knallen für das eine kranke Mission. Seid mal ehrlich, das verdient den Daumen oben. Um. Jetzt geht's los. Kriege ich eine kleine Führung? Danke. Und hier oben kann ich auch noch, Leute. Das hat die Atmosphäre, Leute. Das hätte so Atmosphäre hier drin zu stehen, als würden hier Geister schweben. Das hat die Aura, das Gebäude. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Four Chefs. Yes. The last one, Mr. Scanner, founder of donor, And his son, Mr. Suleyman, Mr. Srema, the third generation of them. Mr. Old Chef right now, third generation of the. the first yes. shop, Boot 867 on Kayam Bazaar, this place. The okay. first donor Machine made by Mr. Scanner. Ah, uh, this Mr. Scanner, the first donor the last Machine. One. Ah, the last one. Yes. First in our machine. Ah. First time we stay together. Eight, six, It so, looks like this one, yes? Yes. Ah. This is original stuff coming stuff. from this years. Ah. The first time board riding Ottoman. And the first stuffs table, knives, glass. Oh, everything. everything. Original stuff. Oh, yes. so that's great. Hier kommt alles her, Leute. Hier kommt alles her von den Jungs. Ich verdiene mehr Respekt als der, der das Rad erfunden da hat und der, der das erstmal Feuer gemacht hat zusammen. <laughs> And that's uh, the oldest one. And his son? Yes, Mr. Süleyman, Mr. Nuretin' brothers. This one who's there? Mr. Nurettin. Mr. Nurettin. This room name is Haram Selamlık. The only boys eating this place before. Ah. And if a man wants married a girl, they sit in the couch and the girls hide these stairs. They stay up and slice the listen of the mess behind this window. Ah. Der Food ready also. Mein Food is ready. Yes. Thank you so much. Essen ist schon fertig. So was krankes. Das ist einfach mystisch hier. Das verbirgt irgendwas in sich hier, das Ganze. Ich fühle mich ganz, ganz speziell. Thank you so much. Eins muss ich auch noch sagen, Leute. Das Gericht heißt Döner. So wird es gesagt. Es ist offiziell erster Döner der Welt. Und natürlich ist das nicht genau das, was wir bei uns als Döner kennen. Das ist der döner Kebab, wie er serviert wird. Den werde ich gleich in das Brot, werde ich den reinknallen natürlich. Bon Thank you. Ihr habt gesehen was abgeht Leute. Jetzt kommt für mich erstmal, was für mir das jetzt wie ein Döner hier zusammen Butter da frisch drüber, habt ihr gesehen? Das ist für mich mein kleiner Döner, zusammengebaut. Ein sehr schlechtes Licht hier auch. Hält mehr schlecht als recht, sagen wir mal so. Mini-Döner, kann man sagen. Rein damit. Das Brot ist angeröstet. Voll gesogen vom Butter, voll mit einer schönen Röstung. Genauso wie man es kennt vom gerösteten Brot. Und das dieser mit dem Fleisch ist schon außergewöhnlich, Mann. sehr außergewöhnlich. Wieder wie viele Döner oder wie viele Spieße hier in der Türkei. Relativ langlastig. und hier haben wir jetzt halt noch das Phänomen, dass es auch einen gewissen Hackfleisch hat. Bevor ich zum Iskender nochmal eben schnell rübergehe, nochmal ein paar Eindrücke schnell vom Laden, weil ich finde das hier so episch, dann geht's weiter beim Iskender. Der älteste Spieß, die älteste Zusammenstellung. Schön am Feuer, an Holz. Man sieht auch, die arbeiten nicht mit viel Rüstung. Weil nicht der Zeit geschuldet, wie auch immer, aber nicht mit viel Rüstung gearbeitet. Für all die Türken, ich verstehe kein Wort. Ah. Oh. Well, nice, Sergio. Hey, Alte Räumlichkeiten neulich mal. Alles Originalgegenstände hier. Ja, ich schiebe gerade andere Filme. Heute habt ihr eine Schwester und die kommt mit ihren ersten Freund nach Hause, man. Stellt euch vor, das ist der Typ, man. <lacht> so, jetzt kommt Anis Kenda. Die drängen mich gerade dazu, das natürlich frisch jetzt zu essen. Zu Recht. Licht ist zu schlecht wegen Fokus. mal zum Döner auch. Das steht auch in der Karte unter Döner-Kebab. Ne? So wurde Döner-Kebab serviert damals. Mit dem Brot kommt man dann natürlich was einrollen. noch. Das ist halt natürlich die originale Variante, sagen wir mal so. Also das kenner für mich einmal so nicht so stark, wie ich gedacht hätte. Dann erwartet ihr das Beste der Welt, aber nur weil der Ursprung ist, ist es nicht das Beste. Ist lecker. Auch die Butternote da drin ist Welt. Oh, schon krass mit der Butter. Aber tatsächlich, das Fleisch ist für mich ein bisschen Schwachpunkt. Nehmen wir noch mal zum Döner rüber. Hallo, <lacht> bitte. Ich muss sagen, ich habe mit einem Einheimischen gesprochen. der sagte auch, gut, ne? Aber es gibt um Längen bessere. Ich wollte mir jetzt mal selber zeugen, weil zum Schluss muss ich es natürlich selber für mich sehen. Ich habe ja auch so das Feeling gerade mit dem Dönerbrot, alles zusammen gehabt. War lecker, aber es holt dir nicht alle Kohlen aus dem Feuer. Guck mal, ich möchte es so sagen. Mir fehlt ein bisschen Raffinesse bei den Gerichten. Ich habe jetzt in Türkei generell viele Spieße gegessen, viele Fleischspieße. Ich merke einfach auch, hier ist es gang und hebel, den Lammanteil, den Lammgeschmack in diesen Fleischspießen relativ hochzuhalten. Ich mag es immer dezent im Hintergrund, leicht. Ich Spieße gehabt, auch in meiner Street-Food-Tour, die entweder schon gekommen ist oder sie kommt noch. Wirklich epische Tour. Da habe ich für mich, für meinen Geschmack die perfekten Spieße gefunden. Lambischen Dezenter im Hintergrund agieren. Das ist für mich zu intensiv. Ich gebe den Gerichten beiden trotzdem 8 von 10, weil ich merke, was sie für eine Klasse haben. Die schmeckt trotzdem heftig. Aber die Raffinesfialischen und nur die Butter, die ist heftig. Die ist auch ganz krank. Und diese Röstung vom Brot. Aber die kann ich für mich nicht alle Kohlen aus dem Feuer holen. Aber episch das zu essen, Leute. Episch das essen zu haben. Ich habe gerade nach Karte gefragt. Die haben wirklich nur als Kenner und Döner-Kebab, yes? Du hast eine spezielle eine, wo das Fleisch in der bread ist, bread in der Brühe. Fleisch und Iskander and bread Brühe und Fleisch uh -huh. and Tomatensauce and Joghurt and tomato und Papier. Mmmh, okay, okay, thank you, thank you. Verrückt, Je länger das hier steht, desto mehr in der Butter noch aufweicht, desto besser ist es. Wird Real Talk immer besser. Ist immer noch warm, nicht mehr ganz so heiß. Aber eigentlich wird es immer geiler gerade. Ich weiß nicht warum. Ich habe gleich zwei Gerichte komplett weggeballert. Ich habe mir da ja mein Döner selber gebastelt. Den würde ich schon auf ein 8,5 ranken. Das fand ich schon sehr geil. Natürlich die Butter da drin, alles was man braucht. haben mir das Geschmack kriegt. Aber das war für mich schon der Trumpf. Und ein heftiges Erlebnis, ein krankes Erlebnis für mich. Es extra Leute, die nur alles zeigen hier. Leute, dass der Boden knatscht, man. Das hat hier alles so ein Feeling, man. Ich liebe das hier. Hier? guest room Ja. Alles ist Handmade. Die beiden sind über vier Jahre. Ah. So. Hier aus dem Das ist das meine abschließenden Worte. War für mich ein epischer Dreh. Ich bin so, ich kann es nur noch mal sagen, maximal dankbar, dass ich das machen kann. Ich freue mich über den Support von euch, wenn euch diese Mission gefallen hat. Lasst es mich wissen mit einem Daumen oben. Ich beende das Video, Leute. Ich sage es jetzt einfach ganz trocken, bis zum nächsten Mal. Ich bin gerade ein bisschen neben mir.